willkommen zurück zu lego indiana jones in der letzten folge habe ich gesagt dass die dass wir jetzt die angst überwunden haben äh, ja so meinte ich das eigentlich gar nicht ich meine natürlich dass der skelettschädel dass die angst haben vor dem skelettschädel und, äh, ja das wollte ich nur kurz nochmal äh, ja sagen auf jeden fall äh, willkommen zurück wir sind hier stehen geblieben kommen hier endlich durch und hier geht es weiter da drinnen bevor wir da aber reingehen möchte ich mich noch fertig erkunden denn wie man sehen kann, gibt es hier überall noch schöne Goodies, die man noch sammeln kann. Und da habe ich einfach momentan drauf Lust zu So, ich glaube, das können wir hier aufziehen. Jap. Yep. Okay. Hier brauchen wir einen weiblichen Charakter, aber wir haben in dieser Story noch keinen weiblichen Charakter freigeschaltet. Deshalb können wir das hier leider noch nicht machen. Denn soweit ich weiß, heißen die Blumen, dass man hier mit einem weiblichen Charakter springen soll, damit man so hochkommt. Hm, okay. Können wir leider momentan nicht machen. Ähm. Können aber ins Fass reingehen und uns cool fühlen. Das ist doch was. <lacht> ja, keine Ahnung, warum das geht. Bringt eigentlich gar nichts. Da kann man nicht rein, auch wenn es so aussieht. Okay. Und ich weiß, da hinten links gibt es auch noch was, wo wir noch nichts, äh, wo wir, das, das wir, wo wir schon hin könnten. Aber ich lasse es erstmal da, weil ich glaube, da geht es später weiter. Und Ich glaube, da ist später dann ein Level, wo wir hin müssen. Was ist das hier eigentlich? Können wir hier irgendwas machen? Ich glaube, das können wir später kaufen, aber jetzt können wir irgendwie noch nichts damit machen. So, bevor ich ins Level reingehe, können wir hier. Na, hier kommen wir auch nicht lang, oder? Nope, okay. Hier soll man dann später lang. Gut, dann machen wir erstmal mit der Story weiter. Oh oh, sie haben uns entdeckt. Oh. Feuer! <lacht> das, nein, wir stecken im Sand fest. Treib Sand, Hilfe! <lacht> Oh nein, aufgepasst, da sind welche hinter uns her. Bam, bam. Müssen wir verprügeln. Manche Charaktere haben eine Phobie und können in Panik geraten. Also Sorge für eine... Ja, das mit der Angst und der Phobie. Das habe ich mit einem anderen, ich sag mal, Tier verwechselt. Denn ich wusste, dass äh, Indie für irgendwas Angst hatte. Und anscheinend waren es die Schlangen. <lacht> <lacht> Kommt her! <lacht> also ich glaube zumindest, dass man nicht schlank, vorher bevor er Angst hat Bin mir aber gerade nicht sicher Und ich glaube schon so, Aber bevor wir gegen die Kämpfen, möchte ich gerne die Zeit nehmen Und so viel geht aber wie möglich Ihr wisst, ich will immer den wahren Abenteuer am Anfang direkt haben Und da geht dann schon mal mein blauer weg Ja, super. Das jetzt weg. Verdammt Das hat man auch davon, so wenn man im Kampf nach Geld sucht, aber ja gut. Ich brauche halt das Geld, ne? Ich brauche halt ganz viel Geld für wahren Abenteuer, das ist ganz wichtig. Nein, nein, nein. Ah, nein das wollte ich nicht, verdammt. Aber versucht trotzdem mal ein paar zu so killen. So hin und wieder jetzt nicht die ganze Zeit. Ich jetzt erstmal konzentriert das Geld zu haben, lass mich in Ruhe. Aber das ist echt cool aufgebaut hier. Gefällt mir bisher schon. Aber wir haben einen guten Stand in die, Stand in die Folge, würde ich sagen. <lacht> so. Schaut euch mal an, wie viel Geld wir haben. Ja, aber schon mehr als die Hälfte. Oder ungefähr die Hälfte. Ja. Wir hätten bestimmt jetzt mehr als die Hälfte, aber. Hier ist mir jetzt etwas Geld weggeflogen, leider. Aber passt schon. Normalerweise gibt es eh viel, viel mehr Geld, als man eigentlich braucht. Zumindest war das in dem einen Level so, wo ich gedacht habe, das würde noch weitergehen, und dann war da einfach so viel blaue und lila, glaube ich. Also das war schon krass, die letzten Folge, das Level. money money Oh yeah. Seht ihr jetzt, das haben wir auch schon alles. Wahrer Abenteuer. Teurer, man nicht. Verdammt, was willst du? Bam. Ich freie mal. Ich wollte ihn eigentlich gar nicht da in diesen... In die Peitsche haben. Verdammt, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Ich will trotzdem versuchen, mehr Geld zu bekommen. Verdammt, lass mich in Ruhe. Was bist du denn für einer? Ich schlag euch alle, wenn es sein muss. Mir doch egal, ey. Gibt's hier irgendwas? Oder warum ist hier... Okay, gibt es einen Übergang, aber da ist nichts. Cool. Yeah, cool. Ey, was willst du, hä? Bam. So, das sind noch nicht mal die Richtigen. Wo müssen wir irgendwie eigentlich hin? Irgendwas mache ich falsch. Soll ich da rüber? Warte, Indie kann er ja nicht rüber, ne? Aber was ist mit dem anderen Charakter? Kein anderer Charakter darüber? Sie zum Beispiel? Ja, kann sie. Und sie kann auch voll hoch springen, denn sie ist natürlich ein Mädchen. Verdammt! Mann! euch. Tschüss. schießt mich nicht ab. Bam, Witz der? Was ist das? Eine oh, Knarre. Schießt euch ab. Piu. Piu, Piu. Verdammt. Ah, das Abschießen das ist nicht so ganz gut. Oh, nice. Kommt immer mehr. Schießt sie ab. Oh, hier ist noch eine Waffe. Hehe. Ist hat noch mehr? Oh nein! Was? Warum sterbe ich ins. Achso, ich hatte nur noch ein Leben, oder? Ich glaube, ich hatte nur ein Leben. Verdammt, oh! mein Geld! Noo! I want my money back! Ja, okay, jetzt können wir wieder weg. Ja, Indy. Das ist der beste Fighter von allen, glaube ich. Oder? Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Aber ich vermute das mal. ab, ey. Was wollt ihr? Bam. bam. So, die Grünen sind eigentlich egal. Ich muss nur die Grauen besiegen. Oder Grauen, Ne, sind Braun, oder? Auf jeden Fall nicht die, die Grünen sind. Die Grünen sind egal. Können mich gern verfolgen? Ist nicht wichtig. So, da hinten ist noch einer. Komm her, du. Nice. Oh, jetzt kämpfen wir gegen den, gegen Mac, glaube ich, ne? Wie ist der Mac? Ich glaube schon. Der, der uns verraten hat, gegen den kämpfen wir. Wenn euch noch erinnert in den ersten paar Folgen? Oh, es macht so viel Spaß, mit der Knarre hier rumzulatschen. Rum pew, pew, wo ist er denn? Dein Auf ihn! Oh Gott, eine Riesenspinne. <lacht> eine Minecraft-Spinne. Up. Eine Schrotflinte oder was auch immer das ist. Na da komm, ihm hinterher! Wo ist er? Da ist er! Bam. Ich glaube, während er sich bewegt, kann er gar nicht getroffen werden, kann das sein? diese während er in einer Animation ist. Weil ich konnte ihn jetzt in einer Animation nicht treffen. Wow. Komm. Bam, bam, bam. Verdammt. Sie fliehen. <lacht> Bye. Warte, jetzt ist er... Ist, merkt das jetzt auch bei uns im Team? Oder wie ist das? Warte, wie? Heißt er jetzt wirklich Mac? Ja, er heißt Mac. Okay. Dann hatte ich recht. So, einen Moment. Wir haben jetzt einen weiblichen Charakter hier. Oh! Ich würde gerne der weiblichen Charakter sein. Weil wir können ja der Rechts jetzt hochspringen und das da was erreichen. Ich weiß noch nicht was, aber bestimmt was was cooles. Aber erstmal müssen wir die besiegen, dann können wir noch einen Charakter freischalten. Ihr wisst, ich liebe es, neue Charaktere freizuschalten. Vor allem in Lego spielen. Und da ist er auch schon. Ich kann es mal nicht sehen. Am besten bewegt er sich kurz raus, ja. Bam, bam, bam, bam. Einen Soldaten! Zack. Wo oh, gibt es gar nicht so viele? Haben wir schon mehr als die Hälfte. Krass. Ihr seht ja schon, wie hoch sie springen kann. Äh, warum klappt das jetzt nicht? Höh? Doch, jetzt. Okay. Ähm. So, ich glaube, ich weiß auch schon, wo wir das hinbringen müssen. Da gab es doch so ein grünes Feld beim Auto hier, ja, ja. Warum läufst du gegen das Auto? Ist da irgendwas? Kann man da irgendwas riechen? Äh, Richtig nicht so lecker. Jetzt können wir das den kaufen, den freiser Boah, hier gibt es aber viele. oh kann ich damit fahren? Bitte mit fahren. Wie das? Oh yeah! Pss, jo. Boah, das ist cool. Okay, raus da. Aber warte, wir kommen da jetzt nicht... Können wir da durch? Wir haben ja jetzt den Kristallschild nicht mehr. Hm. Aber mit dem Fraser können wir jetzt weiter. Weiß gar nicht, ob das gewollt ist, dass man den. Oder ich weiß nicht, ob das ein Muss ist, den zu haben. Aber es wirkt auf mich auf jeden Fall so. So. Zack, was ist da drin? Natürlich eine Schaufel. Damit man nicht zurückklatschen muss zu dieser eine Stelle, wo eine Schaufel war. Und. Da befindet sich eine Truhe. Ja, eine Truhe. Mit wessen Inhalt denn? Ist das Ernst? Ah, wir können im Wasser stimmen, stimmt. Da war ja was. Oh, nur so ein blauer Stein. Okay. Aber warte, hier gibt's noch mehr zum Buddeln. Oder? Ja, doch. Eine Sandburg. <lacht> Uff. Und hier? Noch eine. Okay. Vielleicht gibt es hier überall Sandburgen. Weiß ich nicht. Hier gibt es eine Banane. Wahrscheinlich gibt es wieder so wie in der ersten Folge eine Affen, den wir abschießen können mit der Banane. Oh, hier geht's weiter. Anscheinend mit der Story geht es ja sogar weiter. Dann machen wir das gleich mal. Es sollte eigentlich nicht mehr so viele Level geben, jetzt wo ich wo es mir auffällt. Ja, ja. Aber hier komme ich nicht durch, ne? Ne. Die Steuerung ist auch seltsam von den Ding. Sehr seltsam. Hm. Okay, ich würde sagen, wir machen uns mal weiter. Ach, noch ein Level in dieser Folge. War oh ja ein kurzes Level. Oh nein! Hm. Noch schon kaputt ist das cool, so aber wie immer, erstmal darauf achten, dass wir den wahren Abenteurer bekommen. Tschu. So, Wir müssen die Verfolgungsjagd aufnehmen. Das zweite Verfolgungsjagd-Level, so nenne ich die jetzt mal. So, wo sind sie? Gott, hier gibt es ja so viel Money. Ach, dieser Run-Hit. Boah, ist ja viel zu einfach. <lacht> äh, bin ich jetzt stuck? Ich glaube, ich bin stuck. Hallo? Ah. Äh. Oh, okay. Ähm. <lacht> okay. Oh, verdammt, schaut mal, wie wenig Geld ich hier bekomme. Ist die einfacher Abenteuer überhaupt möglich? Ja, wo jetzt, wo ich es gerade merke, das Areal ist ja ziemlich groß, du. Zack, zack. Okay, manchmal können wir nicht alles kaputt schreddern, warum auch immer. Hm. Das ist seltsam. Zack was sind das für ein Areal hier und dann ist wahre Abenteurer so schwer aber dann warte hier sind blaue und wie viele hier sind ja aber trotzdem reicht es überhaupt nicht für einen Punkt Da war noch mehr blaue da war noch mehr blaue da war noch mehr ups sorry <lacht> da habe ich wohl nie auf den Straßenverkehr geachtet <lacht> noch ein blauer zack oh hier sind aber sehr viele oh gott oh gott pass auf oh gott. okay da könnten wir nur lang wenn wir okay ich glaube ich bin stark ich bin definitiv stark nein nein nein nein, nein. Oh, verdammt schön und gut dass das ding hier wieder spawnt aber es bringt mir nichts wenn sie in die gleiche Richtung schaut äh, ja ähm Das wird ein Problem. Wow. Yes. Okay. Hat geklappt. Okay. Äh, Aber ich glaube, das dauert so lange, hier das ganze Geld zu sammeln. Ich denke, ich mache das tatsächlich offscreen. Alter, das ist ja krank. Wollen die wirklich dass ich alles untersuche? Oder was? Ich war doch jetzt locker schon überall, oder? Da, nee. Hier rechts sind sie, oder? Aber hinter uns sind doch auch welche, die uns abschießen. Aber das Pfeil zeigt hier denn. Da sind so Okay. Hm. Kommt her! So, jetzt die anderen. So, können wir hier lang, hier können wir auch lang tatsächlich. Okay, cool. Tjong. Abkürzungen schaffen. Äh, oh, hier geht es gar nicht weiter. Ich dachte echt, da geht es weiter, aber... tut es nicht, Jung. Okay. Bin die ganze Zeit sagt, ach, ich bin hier schon ganz rechts. Hm, okay. Verdammt. Das ist ein seltsames Level. Ich kann jetzt auch nicht sagen, welches der beiden äh, Verfolgungsjagd-Leveln, so wie ich hier ja nenne, ich besser finde. Das hier oder das letzte, beide eigentlich auf dem gleichen Level oder Boing. Äh, Achso, ich hab das als gleich genommen. Oh, okay. <lacht> Ups. Ey, jetzt mal ehrlich, wo sind sie denn? Hälften sie wie die hier? Zack. Zack. Zack. Zack. Zack. Ich höre euch doch. Traut euch, kommt zu mir. Um, um. Noch mehr? Ich kann's gerne mit mehreren aufnehmen Nur mein Kart leider nicht, mein Schredderer Ich glaube ich bin stuck, ne ich bin nicht stuck, okay Noch nicht Ich mache einfach mal alles kaputt was ich sehe Was gibt's eigentlich hier oben Geld das ist gut das ist super sogar sehr viel geld Sind Wahrscheinlich ein paar blaue insgesamt oder? So, ich glaube, ich werde ja auch etwas äh, etwas schneiden, herumschneiden. Denn ähm, ich denke, ich werde jetzt ein wenig schauen, dass ich genug Geld sammle. Für den wahren Abenteuer. Und dann machen wir das Level normal und auch zu Ende. Aber vielleicht ist hier ein Gebüsch sogar irgendwas, oder? Das, das wäre ein gutes Versteck für so einen blauen oder so einen lilanen. Jetzt ist das weg. Äh, pf, wow. Ja gut, super. Ah ne, es ist da respawned, okay. Ja, aber wie gesagt, ich werde jetzt erstmal schauen, dass ich hier genug Geld sammeln kann. Wie habe ich das denn jetzt bekommen? Ui! Oh, hier gibt es verdammt viel Geld, hier links. Jo, einen ganzen Punkt. Das hilft natürlich sehr weiter. So, schauen wir uns mal mehr um. Wow, das geht. Man kann hier rüberspringen. Nur da oben komme ich halt nur jetzt nicht dran. Oh, verdammt, der ist das schnell, das Ding. Oh Gott, oh Gott. Okay, hier waren wir noch nicht. Mal schauen, was es hier so gibt. Und hier ist ein einen Kart, was wir kaputt machen müssen. Oder einfach in den Abgrund stoßen. So geht das natürlich auch. Ups, ich wollte mit dem anderen mit Indie reingehen eigentlich, aber. Naja, wie auch immer. Ist das jetzt gewollt, dass ich mit dem Kart weiterfahre? Weil die anderen sind überhaupt nicht erschienen. Wow. Als ich mit dem Schredderrad hingekommen bin. Nein, ich will nicht mit Oxy rein. Ich will mit. In die da rein. Ui, schau dich das mal an, wie viel, wie viele blaue hier sind. Verdammt, wie viele sind denn hier? Oh Gott, das hilft ja dramatisch. Dramatisch hilft das mit. Was laber ich? Bam. Geh kaputt. Bam. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, du machst uns nicht kaputt. Komm her. Jippu. Jippu. Da geht er Ah, wir auch. Verdammt. Ich glaube, ich nichts mehr. So einer. Was willst du? Ah, das geht nicht. Man darf die nur mit einem Fahrzeug attackieren. Okay. Komm noch um der. Bam. Bam. Hier, ich stoß dich runter. Nein, komm. Ich stoß dich runter. Sag. <lacht> Oder so. So, was gibt es denn hier? So schönes. Was ist das? Was zu beschießen? Okay, manche Power-ups werden irgendwie nicht registriert. Ich weiß nicht, ob das ein Glitch ist oder ob das normal so ist. Oh mein Gott, gibt's hier viel Geld. Jo. Okay. Dann haben wir ja schon fast das ganze Geld voll. Uns fehlen nur noch zwei Balken. Und dann haben wir es. Na, also ich sehe, ich, ich nehme das auf, aber es wird nicht anerkannt. Seltsam. Wirklich sehr seltsam. Oh Gott. Bam. Bam. Was willst du? Hast keine Chance. Zack. Bam. Nice. Zwei Leben noch, aber ich hoffe mal, ich kann sie jetzt erstmal ignorieren. Denn wie gesagt, ich möchte erstmal die zwei Balken voll bekommen. Und ich denke jetzt eh, dass wir fast alle Areale jetzt untersucht haben. Jetzt kann ich das Power-Up doch bekommen, oder wie? Okay. Hm. Seltsam. Jetzt, wo ich in einer anderen Karte drinne bin, geht das... Weiß nicht, woran das liegt. Kommt her. Bam. Zack. Zack. Zack. Okay, einer noch. Oh, warte mal, hier ist ja auch noch voll viel. Hier war ich noch nicht. Warte, vielleicht kann ich hier noch genug Geld sammeln. Na, komm. Bitte. Ich brauche noch Geld. Yes. Hier oh. ist. Ah, vielleicht ist es ja nicht hier vorbei. Come on. Geld. Da haben wir schon den nächsten Balken vor, glaube ich, oder? Ja, fast, fast. Jetzt haben wir ihn voll, glaube ich. Ein Balken, komm schon, das schaffen wir. Let's go! Ist das genug? Wo ist das Geld hin? Nein! Das Geld ist weg! Schon wieder despawned oder verglitscht. Komm hier, das muss reichen. Hier ist noch eine Blume, das ist eine einzige Blume. Komm schon, bitte. Yes! Oh mein Gott! Bam! Bitte! Yes! Yes! Oh, Bosskampf gegen den bösen Schredder! Wo ist er denn? Links steht da. Als ob ich doch ein Vehikel gewesen wäre. Wow, super! Okay, egal, egal, egal! Wo ist er? Hier ist er! Ne, hier ist er! Hier ist er! Was? Wie besiege ich den denn? Der macht mich doch One Hit. Verdammt, vielleicht nur von hinten. Bam, nee funktioniert irgendwie nicht. Vielleicht brauche ich so ein äh, Schub Power up oder so, weil ich, ich kann ihn nicht hitten. Oder brauche ich selber auch so einen Schredder. Ja, ich glaube, ich brauche selber auch den Schredder, sonst kann ich nichts bewirken. Yes. Nein, nein, nein, nein, die Richtung, die Richtung. Ja, da lang. Oh Gott, jetzt aber. Komm schon, jetzt aber. Wo ist sie? Hey, ich sehe sie nicht mehr. Ah oh, doch, da rechts. Der Pfeil unten rechts. Oh Mann. Hier müsste sie sein. Hier ist sie. Bam. Fahr du nur. Fahr du nur. Fahr zur Hölle. Bam. Boom. BOOM! Und damit haben wir den Kristallschädel wieder und das Level ist bisher mein Hasslevel. <lacht> Nein, Spaß. Nee, das Level war nicht so schlimm. Das war eigentlich ganz cool, nur problem ist einfach. Oh Gott. Oh Gott. Schön ist das mein. Das Problem ist einfach. Ohne Bazooka? Oder was ist das? Oh, Raketenwerfer ist das. Problem ist einfach, dass. Äh 100% in dem Level einfach nur Assi ist. Zumindest sehe ich das einfach an Assi. Komm her, komm her, komm her. Aber komm nicht, ja komm raus, genau. Einen russischen Offizier. Nice. Cool, wenn es euch gefallen hat, würde ich sagen, äh, sehen wir uns in der nächsten Folge hier wieder bei Lego Indiana Jones 2. Haut rein.